Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Goofy Runners. Und wer bist du denn? Hallo? Na? Na? Hm, da kann man sich schöne Sachen kaufen. Es gibt eine Art Gallery mit keiner Kunst. Naja, ah. und dann gehen wir einfach mal los, ne? Im Gegensatz zu Nikos Nextbots gibt es hier Ziele. Erstens der Parkplatz. Finde zwei Schlüsselkarten, um auf Level 2 zuzugreifen. Okay. Bei Nikos Nextbots gab es ja nicht wirklich ein Ziel. Ähm, nein, warum ist er denn direkt hier? Dankeschön. Better Call Saul ist vorbei. Okay. Ich darf nicht nach rechts. Ich laufe einfach mal hier links lang. Goofy Subway. Gucken wir mal in den Subway rein. Jetzt muss ich irgendwie Schlüsselkarten finden. Ich... Ach, guck mal, hier ist doch schon eine. Perfekt. So, also die zweite wird dann wahrscheinlich nicht hier im Subway sein. Wahrscheinlich dort hinten. Aber da ist Better Call Saul. Wir gehen mal hier lang. Das ist auch wieder der Subway, ne? Kann ich hier rein? Ich kann mit der Tür interagieren. Aber sie lässt sich nicht öffnen. Okay. Ich gehe einfach mal hier lang. Bitte nicht so Geräusche machen, ja? Okay, hier oben ist auch bestimmt eine Keycard. Nein, hier muss ich hin mit der Keycard. Doch? Ah, okay. Aber die zweite kann ich nicht öffnen, weil dafür fehlt mir noch die Karte. Okay. Hier kann ich auch nicht rüber. Aber da hinten campt der Typ doch. Nein. Nein, komm nicht zu mir! Nein! Nein! Geh weg! Warum bist du so laut? Geh doch einfach. Geh. Ach komm schon, Bruder. Lass mich in Ruhe. Er wird immer lauter. Er wird immer lauter. Aber warte, wenn ich... Ah! Was soll das denn? Okay, warte. Wenn ich da durchslide, dann bin ich bestimmt sehr... Hör auf, die Matratzen nach mir zu werfen. So. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Da hinten. Das sieht aus wie die Keycard. Bitte sag, dass das die Keycard ist. Und bitte sag, dass ich sicher bin, ich höre keine Musik mehr. Okay, der ist da, der ist da. Ich gehe hier lang. Bitte seh mich nicht, wie ich runtergehe. Bitte seh mich nicht, wie ich runtergehe. Danke. Ich höre die Musik schon wieder. Ich höre die Musik nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter. Alles gut. Okay, wir gehen einfach jetzt hier hoch. Ah. Ich laufe nochmal woanders lang. Er hört nicht mehr auf. Er will mich nicht mehr in Ruhe lassen. Er will mich nicht mehr in Ruhe lassen. Okay. Ich muss nicht da lang, sondern ein bisschen weiter links hier lang. Alles klar. Das erste Level ist super easy. Aber hör auf, mir hinterher zu rennen. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier bin ich sicher. Hier kommt er nicht hinterher. Oh, Gott sei Dank. Ach ja. So genießt man's Leben. Gehen wir einfach mal weiter. Der Keller. Ähm, hallo? Ähm, geht's dir gut? Melady? Okay, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ist es der Müllschlucker oder so? Ah, okay. So. Muss ich hier wieder Keycards finden? Tür interagieren? Geht man wieder nicht. Ja, immerhin packt, hat er so einen Interagieren-Knopf in die Türen gepackt, damit man wenigstens das Gefühl hat, man könnte interagieren. Na gut. Hey, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bam. Okay. So. Das ist auch schön, dass man sich gegen die Dinger wehren kann. Easy. So. Okay, hier kann ich nicht rein. Da vorne. Nice. Wofür brauche ich das? Ich höre Geräusche. Alter, nein. Zum Glück hat er den anderen verfolgt. Ah, ja, da ist doch so ein Ding. Okay, ich habe zwei Dinger. Was muss ich eigentlich machen? Bin ich hier richtig? Oder bin ich hier falsch? Hä? Okay, wir, wir werden schon rausfinden, was ich machen muss. Hier. Einfach durch den langen Gang durch. Und nochmal durch den langen Gang durch. Und jetzt bin ich hier auf... Was ist das? Das war das Ziel! <lacht> Wie easy war das denn? Musste ich die Dinger überhaupt aufsammeln? Ich weiß es gar nicht, aber ich bin schon Level 3. Wer ein richtiger Boss. Und das ist doch viel befriedigender, wenn das Spiel auch ein Ziel hat. Lagerung, okay. Ich kann meine Maus bisher noch nicht bewegen. Okay, meine Maus wird nicht gefangen. Das finde ich irgendwo blöd. Ich mache mal Character zurücksetzen. Das erste Mal, dass ich gestorben bin. Ah ne, ich bin vorhin schon einmal gestorben. Das zählt nicht. Meine Maus wird hier nicht gefangen. Okay. Hey, wie ist der gestorben? Egal. Cartoon Cat cannot be killed. Okay. Oh. Hi. Ich finde es gerade blöd, dass ich meine Maus nicht fangen kann. Also werde ich einmal rejoinen. Okay, es geht hier in dem Level scheinbar nicht. Das ist scheinbar ein Bug, würde ich sagen. Dann gehe ich einfach mal lang. Hi. Mhm. Aua! Merke ich mir. Okay, Leute. Du gehst vor und lässt dich von der Cartoon Cat schnappen. Und ich komme hinterher, okay? Stabil. Ah. Hey, lass mich sammeln. Dankeschön. Ich muss vier Teile vom Schlüssel sammeln. Nichts leichter als das. Da ist das zweite. Die Musik wird gruselig, aber das hat nichts zu bedeuten in diesem Spiel. Und da ist das dritte. Und das vierte. Ich gehe einfach mal lieber hier lang, weil da hinten habe ich was gesehen. <lacht> Wo ist Teil 4? Okay, hier kann ich nicht hin. Hier ist der Ausgang. Also habe ich Teil 4 scheinbar übersehen. Wenn ich sterbe, verliere ich dann wieder alle meine Teile oder behalte ich meinen Progress? Die schreibt was. Ich laufe einfach mal hinterher. Hä? Okay. Oh, oh, tschüss. Ich gehe woanders lang. Aber ich finde, das ist ein richtig schönes Ambient hier. Schöne Map. Schöne Stimmung. Gute Laune. hier. Alles, was man braucht. Flackernde Lichter. Jetzt mal hier lang. Ah, er war immer noch hinter mir. Ich dachte, ich höre das Geräusch, weil die da vorne gejagt werden. LOL. Der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Aber ich habe immer noch drei Teile. Das ist doch gut. Jetzt gehe ich einfach hier lang. Hier wird doch bestimmt irgendwo das Teil liegen, oder? Please? Ah oh nein, der ist hinter mir. Der ist hinter mir. Er hat mich. Ugh. Okay. Wo ist denn das vierte Teil? Oh, muss ich hier lang? Und ich muss sagen, jetzt, wo ich... ...mit Dralu Doors gespielt habe... ...ist das Spiel hier echt nicht mehr gruselig für mich. Also natürlich, es gibt immer noch so Momente... ...so, geh weg von mir Momente. Aber Doors ist echt ein richtig gutes Horrorspiel. Und dagegen ist das ja... ...auch wenn das Feeling eigentlich ganz gut ist... ...trotzdem jetzt nicht so beeindruckend. Vielleicht liegt hier... ...vielleicht brauche ich doch nur drei. Nee. Äh, ja, töte mich, komm. Weil Doors war echt heavy. Übrigens, das Doors-Video, das kommt nächsten Sonntag online... Es ist zwar schon lange fertig geschnitten und auch schon viel länger aufgenommen, aber Deralu hat ja auch noch ein Video gemacht und er schneidet seine Videos immer sehr aufwendig. Dementsprechend warte ich noch ein bisschen mit der Veröffentlichung. Ich bin jetzt tot. Ich bin so tot. Damit wir gleichzeitig hochladen können. Hm. Aber irgendwo muss so jetzt noch das letzte Teil liegen. Oh lol, da wurde jemand getötet. Ich gehe mal hier lang. Ich bin jetzt sowieso tot. Der wird mich jetzt so lange verfolgen, bis ich tot bin. Und hier laufe ich in eine Sackgasse rein. Und wenn er mich in die Sackgasse verfolgt, ist es vorbei. Er folgt mir aber nicht. Ah lol, du kannst durch Wände gehen. Cool. <lacht> Wo ist das letzte Fragment? Okay, Kitty Gerd ist dort. So viel zum Thema. Kann ich sterben. Hey, ich kann aber schon sterben. <lacht> Wo ist das letzte Fragment? Die anderen schreiben auch, sie haben nur drei Fragmente. Das kann doch nicht angehen. Liegt das Fragment hier irgendwo im Dunkeln, dass man es nicht sehen kann? Oder? Ich meine, ich habe doch jetzt schon jeden Gang zehnmal abgelaufen. Dann muss es ja irgendwo im Dunkeln liegen. Hm. Hier liegt nicht. Hier liegt es nicht. Liegt es vielleicht in einem Regal? Lol. <lacht> Alle anderen Fragmente lagen auf dem Boden. Und auf dem Boden finde ich es nicht. Also gucke ich jetzt einfach mal oben? Ja? Nee? Macht doch auch keinen Sinn, weil hier lag ja schon eins auf dem Boden. Ja nicht. Mal Hier könnte es liegen. Das ist doch so ein guter Ort dafür. Oh, lol. Hier wurde jemand getötet. Ah. Kann er da durch? Nee, kann er nicht durch. Naja, hallo. Hallo. Das muss auch hier sein. Oder meint ihr, der Server ist einfach nur kaputt? Ich rejoin mal. Okay, ich bin jetzt nochmal auf einen neuen Server gegangen und sammle die Fragmente nochmal von vorne. Kitty, Kitty, kommst du her? Kommst du her? Genau, kommst du, kommst du? Hier. Ja, sehr gut. Hier komm... Ja, und jetzt... Bam! Okay, jetzt laufen wir einmal durch. Wir gehen nach hier. Nach hier. Dann haben wir hier das erste Fragment. Laufen weiter. Hier liegt keins... Aber hier liegt das nächste Fragment direkt um die Ecke. So. Ey. So. Dann laufen wir hier lang weiter. Und das dritte Fragment finden wir auch dann direkt hier vorne auf dem Boden. Sehr offensichtlich platziert. Dann lassen wir uns einmal töten. Und ich hoffe... Warte, lag das da gerade? Nehmen wir einmal hier lang. Ah, jetzt ist die Kitty hinter mir her. Also hier liegt auf jeden Fall nichts. Komm, nämlich? Dankeschön. Kitty, komm. Komm ran. Komm ran. Genau. So. Jetzt laufen wir einmal hier lang. Weil das lag doch hier gerade auf dem Boden, oder? Ich guck da rein. Weil ich bin der Meinung, ich habe das hier eben auf dem Boden gesehen. Entweder hier oder ich bin hier gestorben und wurde nach dort geschleudert und dann lag es hier auf dem Boden. Ja, Kitty. Okay, Leute, wenn ihr wisst, wo das vierte Fragment ist, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe keine Ahnung.